Moin alle Guten, mein Name ist Eileen und äh, ich bin vom Yoga-Studio, mein Happy Place und House of Yoga und ich freue mich heute mit euch Yoga zu machen. Wir werden uns ein bisschen bewegen und auch schulen euch auf ein Reismat. Für uns zu fangen, lehren wir, wie wir am Yoga meinen Sohn Mein Sohn, Namaste. Und zwar bringen wir hier ein Hand vier und ein Herz so zu zoomen. Ja, super und wir werden lo bis drei zählen und dann all zusammen Namaste und es geht los eins zwei drei Namaste und mir Bein heißt besser nur vier okay super da kann nicht das gut von hier wir eis ab Dreck. und zwar fängen wir eise Kurhaut um reck und wir stellen als vier wir leben hier am Bett wir strecken ein Bein, wir strecken ein Arm. am wir lassen unseren ganze Körper entspannen am gemütlichen Bett. am wir spüren unseren ganze Körper wie den Hai und Budeleit. Wir spüren unser Face, unser Bein, vielleicht unseren Hörner, unser Reck, Schöllerin, unser Arm, unser Kopf. Und wir stellen uns vier, wir gehen schlafen. Bis sind ganz ruhig und ganz entspannt. Und dann gehen wir weg. Wir atmen ganz tief an, an, aus. Wir machen es an und ab. Und wir fangen uns zu strecken. Und wir machen es ganz, ganz groß. Und wir strecken uns an alle, alle Tristungen. Und dann machen wir das Arm und das Bein ganz breit. So wie ein Stern. Und wir holen die ganz Platz hier. So viel Platz wie möglich. Wir strecken das Arm, wir strecken das Bein. Oh, ganz, ganz große Sterne. Okay. Tip top. Wir bringen das Bein und das Arm nicht zusammen. Wir dirbeln als Bein, wir rollen auf die und wir kommen ganz los zurück an die position Und zwar, wenn du willst, kannst du den Bein kreisen kreizen und wir kommen an, was wir am Yoga nennen, den Schneidersitz. Los stellen 4: es das dass wir ein guter Wärme-Schocki an unseren Händen haben. Ganz, ganz guten, leckeren Schocki mit ganz viel Schaum. Wir spielen den Schocki an unseren Händen, Mach vielleicht den so und versuch den Wärm vom Schocki zu spüren. An deinen Händen, auf deine Haut. Und dann versuch dir vorzustellen, du gibst den Schocke riechen. Der gute Geruch vom warmen Schokolade. Mach mal das Annis ob. Wir werden riechen, den Schocki, das wir atmen an. Und wir atmen aus und wir de auf den Schocki. Wird geklappt? Okay. Nachher wir. atmen an, wir riechen den guten Schock. Arme wir atmen aus arme wir bloßen auf den Schaum. Ganz stark. Wir atmen aus, ganz lang, bloßen wir auf den Schaum. an, wir machen nachher Wir atmen an, riechen den guten Schock. arme wir atmen aus und bloßen auf den Schaum. Okay. Super. Von hier los ich mich schon ein bisschen in die und dem guten Schocki. mir wollen uns noch ein bisschen bewegen und noch ein bisschen strecken. An du Wende kommen wir ob eis Knähen. Mir strecken eis ärme Rob am mir machen eis ganz ganz groß. Und zur selben Zeit willst du den Hüften an den Hörnern nur viel strecken. Wir gucken ein Rob, ob eis Hand Wir odnen an, am mir atmen aus, Wir bringen den Händen auf eis und an der Arm ob der Brust, am mir losen de Kopf auch lassen. Ah, nach und nachher, wir atmen an, wir kommen nicht zurück an die Großposition, wir strecken ein Arm und ein Hand ab den Himmel. Und ah, wir atmen aus, wir bringen ein Arm zurück auf den Boden, an den Kopf auch. Und in Lashkeia, wir atmen an, wir strecken ein Arm auch ab, wär's noch, wir noch nicht groß wie vier Thronen, und wir pressen Hüfte noch vier. Und ah, wir atmen aus, ah, wir bringen ein Arm jetzt zurück auf den Boden. Super, Du bringst wir uns an, was wir noch Knien und wir kommen direkt an eine Sätzen Position. Und zwar strecken wir ein Bein vier und eis. So, nun sind wir ein bisschen vielleicht sind wir auch hungrig. Da dass es 400 losgeht, mir Eis dort ein machen ein gutes Schmier. Nun, ich werde was ihr gerne, ob er ein Schmier holt. Hm, vielleicht machen wir es so, aber ich werde mal, was wir gerne, ob unser Schmier holt. Okay, nur geht es los. Wir drehen uns noch jetzt und wir holen, ein ich holen Fleisch Butter. Und dann streichen wir Butter hier auf Eisenschmier. Hin an hier. Okay, und dann los. drehen wir uns die Anna Seite, wir gucken immer als an der Schüler und wir holen nach etwas, Fleisch, Gebäß oder Honig. Und wir kommen noch vier und wir streichen das Eisschmier. Eisenschmier. Okay, hier wollen wir noch etwas, äh, eine dritte an. Die können von oben an psch, machen wir das ab, auch ab ein und ein Eischmier. Wir schmieren nur vier und noch einen. Okay, super. Von hier, wo ein fertig gemacht haben, wir schmieren Geass und auch gut Geschmack, Lo, die Dibelmeiss bin. wir bringen eis hin, ein knäien. Und, wir und wir werden mir noch an, noch vier schaukeln. Und für dich kannst du vielleicht gucken, wir schaukeln, wir schaukeln, und wir versuchen dann von hier an eine Sturmposition zu kommen, und wir sprangen. Okay? Wenn das so nicht klappt, dann kannst du hier schaukeln, und dann mit der Hölle von deinen Händen trägst du den Boden weg und sprengst. Okay, lasst es Wir machen das nur noch zwei Mal, okay? Wir gehen noch hinten, noch vier, nach innen, no noch einen, noch vier, an, schuh, Sprengen und Luft. Okay, nach innen, wir setzen uns, nächstes noch einen, Hände und knähen, an, nach inke. wir schaukeln, noch einen, noch vier, an, schuh. <lacht> Kommt zurück, an die Sturmposition, super. So, los, so los kann ein Ries losgehen. Wir stehen hier auf einem magischen Teppich. An diesem magischen Teppich, der fliegt. Der fliegt an der Luft. Und der kann uns überall hinbringen. Okay? Der geht das ist wirklich fort. Wir fangen an, auf diesem Teppich, an, wir sehen die Sonne. Weil wir sehen ja Mäuse. Und die Sonne geht ab. Die ist, wir strecken als ein Arm. Und wir stellen uns vier, wir sind, Str Sonnenstrahlen. Das Arm sind Sonnenstrahlen. Und wir sind Sonnenstrahlen. wir gucken nach wir bewegen ein bisschen fanger, Wir gehen ein bisschen ein bisschen auf hier. Und wissen, ob die andere Seite. Wir strecken als Arm auf. Und dann bringen wir uns Sonnenstrahlen auch auf den Boden. Und näher oben. wir lassen Arm lass, Okay. Hello? Machen wir Hand bei Herz, wir machen uns an so, und wir drehen von der nächsten Platz, wo wir hingehen. Und zwar aus dem Wasser, mir. Oh, super. Wir machen es an ob. Oh, wir gucken, wir sind um Wasser, wir sehen Wellen, und oh, wir sehen hier ein Haifisch. Wir sind lo Häufig. Haifisch. Wir machen den Haifisch noch, wir strecken uns Arm. wir sind zusammen. Gut. Wir strecken uns nach ein zum und anlo, dann der Haifisch planen an das Wasser. Wir bringen uns hin, auf den Boden, bein noch hannen, und lehnen uns auf den Bauch. Und wird wird den Haifisch den Kopf an das Wasser machen und rausdrecken Und hier sieht man Von hier kommen wir zurück an den Stuhl Position. Der Haifisch streckt sich nicht. Ah, nach ein Kehr, bumm, Haifisch geht bei am Wasser, wir bringen uns Hand auf den Boden, Face nur noch hin, wir lehnen auf den Bauch, und den Haifisch bringt der Kopf in das Wasser, Shoo. und dann könnt den Haifisch raus mit dem Super, das Mami nach zwei Kehren. Geht immer, einfach. Wir bringen die Hände zusammen, wir stehen ab, wir machen uns ganz groß, wir strecken eis. und wir atmen aus, den Haifisch plancht und Wasser, wir bringen unsere no Hände noch viel und die Fäße noch an, wir lehnen uns auf den Bauch, der Kopf geht und Wasser, wir tragen den Boden weg und der Kopf vom Haifisch kommt raus. An den Lash Care, bringe es Face Track auf der boden Hand zu zoomen, an mir stiends ab. An los Lash wo den Haifisch Fisch am Wasser ploncht. Mir strecken Eis an, den Haifisch planscht an am Wasser. Mir bringen eis Hand ob der boden Face noch händen. Mir lehnen ein's auf der Bauch, an de Kopf geht an das Wasser, an dann könnt der Kopf raus und guckt, guck mal lo längs an mir gucken noch jetzt, an mir gucken nicht. noch vier, gut. Von hier kommen wir zurück auf Eis Face, an zurück an eng Position. Wir bringen es hin, zurück bei der Herz. Hu, das war vielleicht ein bisschen anstrengend. mir tut aber ganz viel Spaß gemacht. Wir machen es anders ab. Und wir gehen zurück auf Bauch. den Bauch. Weil hier haben wir Wasser gesehen und wir wollen ein bisschen schwimmen gehen. Wir spielen und Bauch und wir fangen an viel zu schwimmen. Und wir bewegen eis Arm und eis Behn und ein Behn und Und dann hier wollen wir eis Behn und eis Behn und ein Behn Super. Da tut wirklich Spaß gemacht. Los si immer ganz frisch. An Eisries kann nis weitergehen. Okay. Wir stehen nis auf einem magischen Teppich. Wir bringen eis Hand bei das Herz. Am wir machen Eis an. So. überlegen wir Eis. Was ma man sonst noch Welle wollen. So noch schwammen, wuch mal besser mit. An. Du willst so mal leinsteht. Um Wasser. Wollen wir ein Boot holen. Wir machen Eis an. Ob. Und wir setzen eis hin. Und zwar steigen wir hier an ein Boot heran. So, du kannst den Umboden losen, face um umboden lassen oder vielleicht den wenn Mit du Felsen direkt ganz, ganz groß an Langzahl. Wir holen also Paddel und wir paddeln auf enger Seite an ob der andere, ob enger Seite, an ob der andere. am wir versichern, bis zu mir sehr zu gehen, Hai am Wasser. Das ist wirklich Hai am Boot, an mir paddeln, all also zu zoomen. Nachher käu'n ob enger Seite, an ob der andere, an die leschke auf ob enger Seite, an ob der linken Seite. das da wo flott, aber vielleicht auch ausstrengend. Wir <lacht> kommen zurück an eng Stoen Position, wir sind zurück auf unseren magischen Teppich und wir bringen uns hin, nicht zurück bei uns herz, machen uns an geht als Ries weiter. Wir waren lo um mir, am Wasser, und lo rießen wir auf ein ganz, ganz große Biersch. Wir machen uns an ab, wir oh, sehen eine große Birsch und wir selber sehen eine Birsch. Wir strecken uns die wir sind ganz, ganz groß. Gross und stark wie eine Birsch. Und eine Birch, die Birsch bewegt sich nicht. Daher mir wir nicht zu wibbeln. Wir sind ganz stark und bewegen uns nicht. Wir sind geduldig und wir strecken uns nach ein bisschen mehr. Oh, und dann los mit dem Lass. Okay, das geht weiter, wir bringen es hin bei das Herz und wir machen es ein Anzug. Hier wollen wir ein Bier. Hier fliegen bis ein bisschen weiter, und was sehen ma hier mit einem Anzug? Ein Busch. Ein Busch mit ganz viele Beben. Wir machen an ob, und wir sind selber ein Baum. Wir bringen lo ein Fuss auf den Boden, Hände ja, bei Herz. Und wenn du spürst, dass du wirklich ganz stabil bist, kannst du versichern, auch den Fuß über zum Herz zu bringen, unter Knie. Oder vielleicht sogar nach dem und du bringst den Fuß über das Knie. Okay. Und dann mal so stabil zu sein wie ein Baum. Tisch anderen Fuß und um Boden, den hat Rassinnen am um Boden. Ganz, ganz stark. Und wir fühlen uns auch stark wie ein Baum lo bringen wir das Arme rauf wie die vom Baum. Und an das Fleisch gucken wir ab Und an da kommt die Wand. Und wir fangen an, un, alles zu boucheren, ob engseit, an ob die eine. Uh, die Wand, die Wand, die Wand. Die macht das super. Und da bringen wir den Falsnäß zurück, auf die Bude. Und wir machen selber das selbe auf der anderen Seite. Nice wir sind näs ein Baum. Wir bringen den Fuß auf den Boden oder vielleicht auf die Bein oder vielleicht den Fuß nach ein bisschen. Okay, und wir okay. versuchen es genauso so stark zu sein wie auf der anderen Seite. Wir sehen uns mit einem anderen Fuß an den Boden und wir bringen ein Hand das Herz. Oder vielleicht lassen wir uns echt rüberwursen. Mir fühlen Eis so groß. ach oh, schön. Und dann kommt die Wand. Oh, das möchte ich mir schwierig ist. Und wir bewegen Eis ein bisschen von einer Seite auf die andere. Uh, und wir bringen alles dreckig mit. Und wir bringen den Fuß zurück auf den Boden. Tipptopp. So, jetzt ist es Zeit, für weiter zu reisen. Wir bringen die Hand zurück bei das Herz. Wir machen die an so. An der mir stellen wir es vor, dass wir ein Superheld sind. An der Superheld kann irgendein sein, den du kennst. kann deine Mama sein, dein Papa, kann eine Person sein von der Television oder Fleisch von einem Buch, das du gelesen hast. Hol dir Zeit, für einen Superheld auszusischen Und dann mach Anis ab und sie mir den Toten Superheld. Das magisch. Mir bringen lo e Bein nur vier, dat andere Bein nur hannen Dat Bein heil vier, dat dirbel mehr. Wir mir versischen de Knei, ich werd eisem zu hun und dann strecke das Arm, weil wir sind lo superheld. Und Superhelden, die sind ganz stark. Sie sind nicht nur so stark, sie sind auch Courageis. Das Spiel wirklich, dass den Bein ganz ganz stark sind. Und du du musst den Ärm nach mir lang. Super. Von hei werte mir alles Angst. An ein Pfeil machen, auf Pfeil. Okay? Das ist all den Angst, die du zu machen mach mehr auf ein Pfeil. Lu holen mir ein Bogen, an Lu chase mir den Pfeil, ein Wäsch. Das ist, wir losen alles Angst, las. Wir zählen an Pfw. Losen wir alles Angst, lassen. Das machen wir ma noch nach zwei Kehren, okay? Wir zählen an Pfw. Losen lassen Und nach Angdred kehren. Wir zählen mir Wir atmen an, wir atmen aus, an und, und wir alle als Ängste lassen los. Tipptopp. Lo kommen wir zurück an eine super starke Position vom Superhelden. Mit der Superheldin entsteht, hier wollen wir ein mit Heisch fliehen. Der Heisch bringt einen Riezen, einen Arm wir fliehen nach oben und dann kommen wir zurück. Tipptopp. Du Mama dat Salwisch auf ob da anere sein. Da Test lod jemmer dat lo Bein, wat no vier könnt. Am mir strecken dat behn wat no hanne geht. Me derm sind so stark wie vier drun, a parallel zum Burden. Mir fühlen nes wie eis Bein ganz stark sind an eis Hirn. Mir fühlen eis ärm die stark sind an mir predkin. Am mir spüren Courage und wir spielen wir wie wir alles machen was wir wollen, machen wollen, am Leben. Okay? Wir gucken noch vier. Und dann holen wir uns Eisenbogen. Bogen. Wir holen unseren Bogen und unseren Pfeil. Mit das Käher, was wir machen. Wir machen alles Leicht an den Pfeil. Und dann schießen wir den Pfeil, und wir verspringen, wir, wir das Leicht aus. Okay? Wir holen den Bogen, den Pfeil, und oh, wir lassen das, und oh, wir sehen alles läuft, verbreitet sich in unsere Das machen wir nur noch zwei Kälte. Wir atmen an, wir atmen aus, und wir sehen dass wir nicht, wie wir das Läft An englisch Läschkälte. Wir holen unseren Bogen, den Pfeil, und wir atmen an, an, wir loslassen, an verbreiten das wir kommen zurück an eine starke Position und nachher entscheiden wir, dass wir etwas mehr heiß fliegen wollen. Wir bringen unseren anderen Arm hoch und schießen wir an die Luft. Und dann kommen wir zurück. Super. Los strecken wir ein Bein. An ähm kommt direkt an hängst du in wird den Superhelden halt ein Schädel will er bisschen mir sehr An do gehen wir lo an, düsenjet. an düsenjet. Mi e Düsenjet. Tisch mir steigen an, aber ist ein Düsenjet. Wir bringen es e Faust noch vier. E bin nur Hanne. Hi, das Bein gedirbelt, das Bein ist gestreckt. Gut. Loh bringt mein Arm noch vier. An Sieht der Pratt so, mal lassen es mir Wir fliegen mir wir bringen den Arm noch Fleisch Vielleicht haben wir so gut das längste bühne Wow! Wir halten es hier mir Wir fliegen, wir gucken auf all die schönen Sachen, die wir sehen können. Fleisch bringen wir einen Arm noch für den anderen Arm noch hin. Wenn wir das gesehen auf der Tele von einem Superhelden. Und oh, dann ganz los, kommen wir zurück. Wir machen das nicht auf der anderen Seite. Der Tisch dass andere bin, an dass andere bin als gestreckt. Wir bringen meist nur viel, Wir sind am düsen jet, der Tisch geht ganz sehr. Vielleicht bringen meist Ärmel nur Hände an, gehtet lasst sie de Brett. Fleisch, hier wird man so gut, dass andere bin. Mir es ab, wow, am mir fliegen, an der Luft, mir strecken Eis, an, mir kommen zurück. Wow, das war wo super, so zu fliegen. Das war immer ein Traum von mir. Lo, kommen wir zurück. Wir bringen es hin bei der Herz. Wir machen es an, nicht so. Wow, lo haben wir haben schon ganz schön viel erlebt. Lo, machen wir so. Und wir stellen uns vier, wir können es an deren verwandeln. Wir machen uns an ab. Und wir setzen uns zurück auf den Boden. Und zwar man wir eis zu summen eis knien ob ob der Seite. Und wir sehen ein Piperleck. Und wir fliegen an den Klopft, mit eisem Piperleck. Und wir fliegen, und wir Und wisst ihr wo mir hinfliehen? Mir flehen ob Kanada. Und in Kanada, was? Deren haben wir ganz viel. Bieren. Oh, okay. Wo kommen wir ob eis Hand? Und wir strecken ein Bein. Und wir machen ein Bein prät. Ganz prät, okay? Wir lassen einen Bär. Und der Bär den geht noch vier. Der Bär ist ganz schwer der Bär. und ganz gross. Und wir gehen noch bisschen. Auf uah! Uah! Uah! Okay, wir lassen hier. Und hier hilft der Bär eine Hand. Und wir ein bisschen Hund zu greifen. Und wir bringen die Hand zurück. Und mit der anderen Hand. Und zurück. Okay, und wir kommen zurück an eine Sitzposition. Position. Wir gehen weiter. Und zwar fliegen wir an den Dschungel. Und am Dschungel, was haben wir da? Wir Affen. Okay, wir kommen ob ein face, Ab ein Zeh Wir bringen uns Hen nur vier. Und für dich, wenn du willst, kannst du gucken. Wir sind Afe, an den Aff den springt auf enger Seite. Und hier sprengt auf der anderen Seite. Okay, las geht. Wir machen das Loch, all zu zusammen. Wir hüpfen auf der seid an, auf die anderen Seite, an, nach der anderen Seite, an, auf die anderen Seite. Tipptopp. Wir kommen zurück und mit. Wir bringen uns Knien auf den Boden und was möchten wir auf. <lacht> okay, super. Lo bleibt nach einem Ding, den wir wollen machen. Und zwar ist das stärkste vom Dschungel. Und zwar ist das der Leif. Wow. Wir kommen auf ein Hand an ein knien An de Leif, den die Möchten anderen deren Angst. Und wir Möchten, die da dem wir wir Möchten, ganz groß groß und die Möchten, herausstrecken. so Gut, das mir. Wir atmen an, wir gehen noch hin, die Kappe hoch. wir atmen aus, wir kommen noch vier an wir machen Angst. Beide läuft nachher. Wir gehen noch hin, wir atmen an, an wir kommen noch vier. An den Lashke, Tiptop Tipptopp machen wir das. Wir gehen noch hin, wir kommen noch vier, machen an groß ab. Ha okay, und wir kommen zurück. An eng sitzen in Position, mir kreizen dies als Bein und kommen an den Schneidersitz hei, ob eisem Teppich. Ich bringe es hin bei Herz an mir machen ein an nies zu. Wir hatten lo ein wunderschön Ries. Wir so los und los, also Zeit für Eddie zu suchen. Wir atmen noch ein Ker ganz tief an. An, aus. Vielleicht bi ihr so gut, dass ihr besser mitsieht Vom Schwammen an mir. Wir wohnen auf engem Bisch. Wir wohnen super halt. Die ist so los, los. mir besser mit. An, vielleicht, da Zeit an die zu gehen. Wir machen eis an, nies ab. An, wir lehn eis ob eisen Tappi. Wir lehnen eis hin. Amir, Stellen ein Nies dat mir an eisem Bett an Ansinde so, Und do wird man nach einem Kehr für alle Läscht all Eismuskeln Muskeln Tisch Tishen Mann en Faust mit eisen Hand, mit zehn eis Zirven und eisen Hörner, eis Gesicht, alt Muskeln, in unserem Gesicht, mit zehn alles und mit zehn, mit zehn, mit zehn. Ah, mir atmen aus an. Wir lassen alles los. Wir spüren unser also ganze Körper um Bordeleien. Der ganze Körper ist ganz schwer. Und wir entspannen unser Gesicht. Wir entspannen als Bein. Wir entspannen unser Bauch als Reck, als Schöllerin, als Arm Mir Wir entspannen so gut unser Kopf und unser Gesicht. Der ganze Körper ganz entspannt. Und mit einem so erinnern wir als Lones und als Tres, an all die wunderschönen Sachen, die mir zusammen Gesinn an der Angefangen mit der Sonne, der Bier, der Busch mit dem Beam, das Wasser mit dem Haifisch. All die Dingen, die mir an Tag tun. Und dann natürlich nicht zu vergessen, wo er mir er super Superheld hält. Erinnere dich nicht nur an deinen Superheld, den du, den du halt wusst. An viel der Schnees ist nicht so stark und courageous. Erinnere dich daran, dass du kannst alles erreichen und alles machen kannst. Du hast eine Angst, haut lasse los. Mein Hund lebt verbreitet. Und wenn du Kern an uns Angst hast, erinnere dich daran, dass du ein Superheld bist, den alles kann Loser los, ja, los. spüre mir nicht unseren also ganzen Körper, heim und boden. Wir atmen ganz tief an, durch die Man Wir also den Mund ab, anatmen, aus. Wir wollen mal gehen für Gaps. Da strecken wir uns nicht. Wir strecken uns R, wir strecken uns Bein. Und da diebeln wir ein Bein. Und da das andere. Wir lehnen uns auf die Seite. Und wir kommen ganz leicht direkt an den Sitzposition. position Wir kommen direkt an den Schneider-Sitz. Und zwar so wir uns so nächstes genauso wie wir uns heute so tun. Und zwar nächst, Mam Namaste. Wir bringen es Händ, für unser Herz und Schwert bis drei zählen und dann sollen wir alle zusammen Namaste. Et geht los. Eins, zwei, drei. Namaste. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit unserer reis